Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von der Prennable Show. Heute mit ganz vielen Themen, wie unter anderem du ein E-Commerce-Funnel oder ein Online-Marketing-Funnel aufbauen kannst, wie du Videomarketing einsteigen kannst und welche Bedeutung Social Media natürlich hat. All das und mehr jetzt in der Show. Also, erste Frage, und zwar Merle91 will wissen, wie erstelle ich im Online-Marketing einen Sales-Funnel? Ähm, Merle, vielen Dank für die Frage. Ein Sales-Funnel funktioniert eigentlich, oder kannst du dir vorstellen, wie ein äh, Trichter ähm, ja, in der Küche. Du schüttest oben was rein und willst unten natürlich bestmöglich äh, Geld rausbekommen, also Euros. Und am besten zeige ich das mal ganz kurz äh, hier auf dem Blatt Papier. Und zwar gibt es die Möglichkeit, den ähm, hier am besten mal aufzumalen. Ja? Ich hoffe, das kann man so erkennen. Und im einfachsten Fall, also das Modell wird auch ganz gerne im E-Commerce genutzt, äh, weil da funktioniert es genauso, dass es verschiedene Ebenen gibt, bis dann der Besucher am Ende auch eine Transaktion, also einen Kauf, hinterlässt. Äh, ich sage mal jetzt für den einfachsten Beispiel nennen wir jetzt einfach mal, wir sind ein Friseurladen und äh, brauchen Termine. Ja? Also wir wollen irgendeine Form von Terminbuchung bekommen. Äh, ich sage mal, Einfachheitshalber bieten wir eine äh, Frisur an, eine Art von Termin und das ist am Ende, was dann die Conversion ist. Ja? Also der, die Conversion sollte immer was mit Umsätzen zu tun haben, die sollte irgendeinen Wert haben, denn daraus lässt sich dann viel einfacher äh, weitere Rechnungen anstellen, wie ähm, beispielsweise was einem denn überhaupt ein Besucher auf der Seite wert ist. Und so kann man auch besser dann Marketingkanäle miteinander vergleichen. Also wenn die Conversion ein neuer Termin ist, ja, dann äh, ist das ja unser Eurowert, wert ja? Und wir sollten auch immer einen Sales-Funnel von dem von Ende ausdenken zurück. Also sprich, ähm, wenn am Ende die Conversion der Termin ist, was passiert davor? Beziehungsweise hier ist der, das ist der Haarschnitt. Ja, der Haarschnitt, der bringt uns ja einen Euro. Und der Termin wäre eigentlich quasi so der äh, erste Schritt davor. Also er hat einen Termin gebucht. Es kann natürlich sein, dass er den Termin absagt oder am Ende gar nichts zustande kommt. Der Schritt vorher, der vor dem Termin überhaupt erst stattfinden kann, er muss irgendwie auf uns aufmerksam geworden sein. Er muss es ja irgendwo eingegeben haben. Also sprich, er muss irgendeine Seite Seitenaufruf. Ja, er muss irgendeine Seite aufgerufen haben, wo er diesen Termin buchen kann. Das wäre in dem Fall der zweite Schritt. Der dritte Schritt davor ist, ähm, er kam irgendwie auf die Seite über irgendeinen Kanal. Ich sage jetzt mal in dem Fall über Facebook-Anzeigen. Ja? Ich hoffe, Florian kriegt das ganz gut hier so drauf, ja, gebt mir einen Daumen. Also, das ist dann quasi ein, ähm, im Endeffekt, ein Sales Funnel im Online-Marketing, so wie wir das sehen. Wir haben äh, im ersten Kanal oder im ersten Schritt ziehen wir über eine detaillierte Zielgruppe ähm, die Person, die Aufmerksamkeit an uns, überzeugen ihn davon, dass er jetzt hier diese Seite aufruft und gehen in den dritten Schritt auf unserer Seite darauf ein, dass er doch einen Termin buchen soll. Jetzt bei dem Beispiel Facebook ist es auch sehr interessant, denn Facebook bietet mittlerweile auch die Möglichkeit an, selbst Termine beispielsweise auf der Plattform stattfinden zu lassen. Also zieht eigentlich oder, oder macht es uns noch einfacher sogar, mit den Kunden in äh, Kontakt zu treten. Aber ich sage mal, klassischerweise können wir das so in diesen drei ähm, Phasen, bis am Ende dann er bei uns sitzt und auch sein Geld rausholt und uns dann für den Termin bezahlt, ähm, aufbauen. Und das können wir jetzt natürlich schön mit Werten hinterlegen und uns einfach anschauen. Also wenn wir jetzt dann, ich sag mal, über die Facebook-Anzeige 1000 Leute erreicht haben und äh, 100 vielleicht in diesem Zeitraum dazu gebracht haben, einen Seitenaufruf bei uns zu hinterlassen, also auf unserer Seite waren, und die dann... Ähm, diese 100 Leute, aber nur 10 Menschen vielleicht äh, einen Termin gebucht haben, lassen sich ähm, da auch natürlich verschiedene Conversion Rates oder äh, genau, Konversionsraten ermitteln. Ähm, und ich gehe noch einen Schritt weiter und sage, vielleicht hat dann am Ende auch nur eine Person bei uns auf dem Stuhl gesessen und hat dann ähm, auch Geld dagelassen. Also in dem Fall wäre es eine relativ einfache Betrachtung, denn... Ähm, wir haben hier eine Transaktions-Conversion-Rate, also es gibt halt verschiedene, ja, Conversion-Rate für am Ende die Transaktion ist in dem Fall 10% auf Basis von den Seitenaufrufen, die ihr hier dargelassen habt, die Besucher, nicht auf äh, wie viele Leute haben die Facebook-Anzeige gesehen. Ähm, das ist nämlich insofern wichtig, dass wir ähm, die äh, Conversion-Rate ins Verhältnis zu den Seitenaufrufen ähm, machen, da wir somit verschiedene Kanäle auch besser vergleichen können. Ein Beispiel, wenn wir jetzt die Leute auf unsere Seite bringen über verschiedene Quellen. Also Facebook-Anzeigen ist ja natürlich nur eine, eine Möglichkeit. Vielleicht geht es aber auch sehr gut über, ich sag mal YouTube-Videos oder aber vielleicht auch Instagram-Anzeigen oder oder oder und Je nachdem, wie viele Seitenaufrufe wir durch die verschiedenen Quellen haben, die wir über Google Analytics beispielsweise sehr gut nachvollziehen können, können wir am Ende messen, äh, welcher Kanal bietet uns vielleicht den hochwertigeren Traffic und hinterlässt eine höhere Conversion Rate dar. Und das ist natürlich auch sehr, sehr interessant zu beachten und zu berücksichtigen, wenn man sich das aufruft. Also in diesem Sinn äh, bildet immer eigentlich die, äh, das Verhältnis, wenn ihr die Transaktions-Conversion Rate euch anschaut, im Verhältnis zu den Seitenaufrufen. Aber genauso könnt ihr natürlich auch Conversion Rates äh, zwischen Termin und Seitenaufrufen euch anschauen und die ins Verhältnis bringen und überlegen, wie können wir die erhöhen. Also Merle, ich hoffe, das können wir jetzt äh, damit erstmal so, konnten wir sie so mit erstmal grob beantworten. Da kann man natürlich noch super viel tiefer reingehen. Ähm, gerade im E-Commerce ist das sehr interessant, weil da gibt es natürlich auch genauso diese drei Ebenen, zwischen der ähm, Produktübersichtsseite, wo alle einzelnen Produkte dargestellt werden aus einer Kategorie. In der zweiten Ebene sucht sich dann der ähm, Shopbesucher vielleicht dann Produktdetail aus, also schaut auf einer ähm, Detailseite sich verschiedene Varianten, Größen, Farben an und landet dann natürlich im Warenkorb und im vierten Schritt dann sogar an der Kasse und das sind natürlich diese Ebenen. Und Stellschrauben, an denen wir dann super gut ähm, einfach analysieren können, Experimente fahren können, A-B-Testing einsteigen können und äh, so weiter. Aber das ist quasi mal der einfachste Fall für ein ähm, Geschäftsmodell von Terminbuchen. Vladislav fragt: ähm, Wie ist Ihr Tipp Nummer 1, um Unternehmen den Einstieg in das Videomarketing zu erleichtern? Äh, alles klar, Vladislav, danke. Du kannst auch gern du sagen. Ähm, mein Nummer 1-Tipp um äh, als Unternehmen im Bereich Videomarketing zu starten, ist einfach, mach es einfach. Ähm, fang erstmal vielleicht, gerade auch wenn du äh, in einem Unternehmen arbeitest, an ähm, diesen Prozess langsam anzustoßen und zu sagen, hey, lasst uns doch interne Videos erstmal vielleicht machen für die Belegschaft. Also ähm, wenn ihr irgendwie Events, Veranstaltungen habt oder ähm, in der Abteilung eigentlich nur seid, äh, fangt an, irgendwelche Neuigkeiten per Videobotschaft aufzunehmen, das kann ähm, super einfach sein, wie beispielsweise hier mit zwei Leuchtboxen, einer Kamera, schön im Hintergrund von Leverkusen und äh, einfach loslegen, äh, denn du wirst halt merken, dass du von Mal zu Mal besser wirst und irgendwann vielleicht es auch öffnen möchtest und dann auch externe Zuschauer zulassen willst im Unternehmen und das fängt dann fängt das nämlich richtig an Spaß zu machen. Dann kommt, kommt Feedback, dann hast du eben auch Material oder hat dein Vertrieb vielleicht auch Material, um das weiterzuschicken und zu sagen, hey, schau mal, hier unser Abteilungsleiter oder hier der Geschäftsführer, das ist natürlich das Allerbeste, wenn der Geschäftsführer vom Unternehmen dahinter steht und sich hier auf dem Sofa begebt oder eben auch sich filmen lässt. Das ist natürlich Gold wert für alle Mitarbeiter, denn die sehen auch, hey, unser Boss, unser Chef repräsentiert das Unternehmen auch vor der Kamera und nicht nur im stillen Kämmerlein und ähm, genau versucht, die anderen vorzuschieben. Also er steht für das, was er sagt und natürlich eben auch für die ganzen Kunden und äh, externen Partner. Denn ähm, die schauen sich, und das garantiere ich dir, die werden sich mit Sicherheit auch viel lieber ein kleines Video anschauen, wo sie ähm, Gestik, Mimik äh, und eben auch... Ja, Gefühle viel besser vermittelt bekommen, als in irgendeinem ähm, Executive Summary, was runtergeschrieben ist und was vielleicht eh nur in der Schublade landet. Also von daher, ähm, mein erster Tipp ist, schau, dass du ein, zwei Leute vielleicht in deinem Unternehmen auch dazu mobilisierst, Video äh, Marketing zu betreiben, Videos zu erstellen. Ähm, starte klein mit kurzen Sequenzen, kurzen Updates, ähm, Ansprachen, Impulse, an dann, äh, das Team oder vielleicht sogar das ganze Unternehmen. Und wenn du natürlich magst, also schick mir gerne einen Link, verlinke es unten, wenn du ähm, ein Video fertig hast oder schreib mir eine Mail. Äh, ich würde es mir wahnsinnig gerne anschauen und äh, dir natürlich persönlich da Feedback drauf geben. Frage Nummer drei: Richard fragt, kann Social Media Marketing in meinem Unternehmen wirklich helfen? Also Richard, im Jahr 2019 ähm, jedes Unternehmen, was kein Social-Media-Marketing betreibt, ähm, ist wirklich die Frage, ähm, was macht ihr sonst? Also, wenn ihr keinen Engpass habt im Sinne von, ähm, wir brauchen keinen neuen Kunden, deswegen machen wir kein Social-Media-Marketing, kann ich verstehen, aber was ist mit neuen Kollegen, neuen Mitarbeitern? Ähm, war of Talent oder ne, die, die Suche nach Nachwuchskräften, fähigen Nachwuchskräften, ist in diesem Jahr und wird wahrscheinlich in den nächsten Jahren auch nicht weniger werden. Und wie erreichst du junge Köpfe, frische Köpfe, die Lust haben, bei dir zu arbeiten, auch natürlich nur über dieses Gerät. Und wenn du bei diesem Gerät nicht auf Instagram, Facebook, LinkedIn äh, zu sehen bist, YouTube, ähm, wie sollen die dann schon mal ein Gefühl dafür bekommen, wie dein Unternehmen tickt. Also du wirst ganz, ganz viele Kunden oder aber auch zukünftige Mitarbeiter dadurch verlieren, indem du Social-Media-Marketing nur einfach äh, so klein in die Ecke schiebst und es nicht ernst nimmst. Ähm, das beantwortet, glaube ich, so kurzer die Frage. Und äh, es ist natürlich jetzt dann im zweiten Schritt, wenn du überhaupt offen dafür bist, die Frage, welcher Kanal und ähm, mit welchem Format, mit welcher Strategie willst du denn äh, auf Social Media äh, aktiv werden. Und das kommt natürlich ganz auf die Branche an. Aber ähm, es gibt einen schönen äh, Fächer, ich glaube, den haben wir in der Episode 1 auch mal äh, kurz gezeigt. am Ansonsten blendet Florian dann hier ein. Dieser Fächer bedeutet einfach nur, da draußen gibt es unendlich viele Gruppen, die Gesprächsbedarf haben die mit dir sprechen wollen, die kommunizieren wollen und du kannst diesen Fächer äh, unten in der Beschreibung äh, mal draufklicken und äh, dich einfach mal ein bisschen inspirieren lassen, wo überall Gespräche stattfinden äh, in sozialen Netzwerken und wo potenziell auch deine Zielgruppe oder deine äh, Lieblingsmitarbeiter äh, und Nachwuchskräfte sich denn so rumtummeln. Also das wäre für mich die erste Anlaufstelle, nach dem Schritt, ja, wir machen Social Media Marketing. Und ähm, genau, das ist auf jeden Fall eine gute Möglichkeit, um überhaupt reinzukommen. Und dann ist natürlich die Frage der, äh, des Budgets, der Rollen, wie viel Zeit hast du dafür. Ähm, aber es wird sich auf jeden Fall lohnen. Gut, das waren eigentlich soweit alle drei Fragen. Ich freue mich wahnsinnig äh, unter dem Hashtag Plausch mit Paul. Stellt mir weitere Fragen, postet äh, auf Instagram, Twitter, auf Facebook. Oder schreibt mir direkt auch eine Nachricht an Paul at Prenable mit euren Fragen und äh, ich werde sie hier wieder beantworten beim nächsten Mal bei der Episode 6.